Willkommen, schön, dass Sie da seid. Tag 3. Heute mit dem Erich Henninger, Direktor von der Volkshilfe. Heute geht es um Armut, Kinder- und Jugendarmut in Österreich. Und es freut mich wirklich, Erich, dass du zugesagt hast und sofort Feuer und Flamme warst für unsere Stunde. Und ich will gar nicht viel sprechen mehr, sondern übergebe gleich dir das Wort und Dankeschön für heute. Ja, danke, liebe Dagmar, für die nette ein Moderation und eine Performance äh, die letzten Minuten lang. Äh, ja, Mein Name ist Erich Fenninger. Liebe Kolleginnen, äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, also zu meiner Person. Ich bin äh, von meiner Erstprofession Sozialarbeiter und Sozialarbeitswissenschaftler, äh, bin von Beginn meiner äh, Tätigkeit äh, im Feld und sogar schon davor engagiert in den... Menschenrechtsbereich, national wie international, seit meiner Jugend, aber gleichzeitig auch im Engagement für armutsbetroffene Kinder, gegen Klassismus für Kinder- und Jugendrechte. Und aus dieser Position heraus habe ich versucht, auch zu entwickeln und mir viel anzueignen, um diese Prozesse, die durch Armut im Kind ausgelöst werden, selbst zu begreifen. Ich ähm, habe äh, mir sehr, sehr viel angeeignet, an äh, nationalen Studien gibt es weniger, internationalen, vor allem Deutschland, hat, äh, ist hier federführend und darf da einiges bringen. Die Kinderarmut ist an sich komplex, ich könnte sehr lange sprechen, äh, versuche aber einige wesentliche Dinge euch zu vermitteln, wobei dadurch, dass ihr im Feld mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, weiß ich, dass ihr natürlich unentwegt in eurer Praxis mit dem Problem Armut, Marginalisierung äh, zu tun habt. Beginnen möchte sozusagen mit dem, was uns ein Kind sagt, weil es, glaube ich, mir wichtig ist, dass wir immer die Kinder erkennen und die Jugendlichen und zum Beispiel hier leben, dass ein Kind äh, aufgrund dessen, dass es mit wenig Geld ausgestattet wird, in seiner kindlichen Umgebung und im Schulbereich einfach immer wieder zur Disposition steht und ähm, und aus seiner Sicht jetzt äh, gemobbt wird, äh, weil er ausgelacht wird, weil er nicht dazugehört, weil er nicht das Geld hat wie die anderen, um dort teilzunehmen, wo er gerne teilnehmen würde. Und das Zweite ist äh, in der offenen Jugendarbeit ist man nicht immer bei den Kindern und Jugendlichen zu Hause. Hier spricht ein Mädchen zu uns, wo wir in einem Forschungsprojekt, auf das ich noch zurückkommen mag, das sie gerade durch für Österreich weiter ist, wo ich Kinder und Jugendliche als gewonnen habe und jetzt versuche, einerseits die Armut zu messen im Kind, mit dem Kind und den Jugendlichen. Und andererseits ist es eine Aktionsforschung, wo ich die Kinder und Jugendlichen mit einer Kindergrundsicherung ausstatte, die Veränderungsprozesse zu erkennen. Und das ist die erste Forschung meines Wissensstandes, die es gibt dann, wobei ich noch mittendrin bin, die zum ersten Mal nicht nur die Armut sich anschaut im Kind, sondern was passiert, wenn man die Armut plötzlich aufhebt, welche Handlungsmöglichkeiten entstehen. Wie ändert sich die soziale Praxis der Kinder? Aber hier nochmal zurückkommend auf das Mädchen mit 13 Jahren, auf die Einladung hin willst du uns was zeigen oder fotografieren in deinem Wohnbereich, was dir wichtig ist, wo du dich wohlfühlst und sie sagt, ja, mein Zimmer eigentlich äh, ist ja nichts drinnen, ja, außer äh, also nicht einmal ein Regal äh, und um zwei Betten oder so. Ja? Also damit sozusagen ist mir schon wichtig, wir müssen immer die Kinder und Jugendlichen als solche erkennen. Jetzt ist die Frage einmal zunächst, und da wisst ihr Bescheid, darum mache ich das alles sehr kurz. Äh, Kinderarmut in Österreich ist keine Randerscheinung, obwohl wir einer der reichsten Länder der Erde. Sind sind 19 Prozent von Armut erfasst, gefährdet? Jedes fünfte Kind in Österreich ist davon betroffen, eine unglaubliche Zahl. Das sind in Summe 303.000 Kinder und Jugendliche. Und zum Aufwärmen jetzt am Beginn äh, möchte ich äh, kurz einen kurzen Einblick Blick gewähren. Was macht die Pandemie, eine Gesundheitskrise, die, wo wir schon längst wissen, dass sie auch zu einer sozialen Krise geworden ist, mit den Kindern und Jugendlichen? Mir ist immer wichtig, was, was sagen uns die, die Menschen in einer Armutsklassenlage Und deshalb bin ich im Austausch mit ihnen und denen und, und habe auch 100 Familien zu dem Thema gefragt. Und da ein kurzer Einblick, Einerseits erleben, das wisst ihr wahrscheinlich hautnah, dass natürlich die Schließung der Schule belastend ist für die Kinder und Jugendliche. Also ziemlich und sehr. Also das sieht man deutlich über 50 Prozent, also Richtung fast 70 Prozent. Das ist der eine Faktor, den wir ja aus der Praxis auch generieren und die sie in der Befragung deckt. Natürlich gibt es auch Kinder, wo die elterliche Sicht, die familiäre ist, dass die gar nicht so stark äh, das, äh, davon betroffen sind. Und das sind vor allem jene Kinder, die den die aussprechen können und sich trauen, dass halt Schule, die Bildungseinrichtung, kein Schutzort ist, sondern ein Ort, wo sie nicht geschützt sind, wo sie sich ausgeliefert fühlen. Aufgrund der Instrumentalisierung des Bildungssystems zu selektieren, auszulesen le lesen und äh, auch abwertend ihnen gegenüber zu sein. Und die zweite Folie, äh, die noch erschreckender äh, ist, finde ich, ich habe versucht, die Kinder und Jugendlichen und die Eltern zu fragen, wie schätzen sie ihre Lebensqualität jetzt ein, im Unterschied zu vorher. Und habe das wahrscheinlich am einfachsten nachvollziehbare Prinzip eines Schulnotensystems, also 1 bis 5, zur Verfügung gestellt. Und ihr seht, dass 50 Prozent der Befragten ihre Lebensqualität als genügend beziehungsweise nicht genügend erleben. Und äh, wir alle als Menschen kommen immer wieder in Situationen, wo man auch äh, mit Krisen konfrontiert ist, von Krisen erfasst äh, werden äh, und trotzdem erscheint es mir, dass natürlich die meisten von uns die Lebensqualität selbst in Krisen nicht als nicht genügend identifizieren würden. Und mir hat das extrem erschreckt, wie stark hier die Lebensqualität leidet. Und möchte da noch drüber huschen: natürlich einsamer, aggressiver, trauriger und all die Phänomene sind deutlich erkennbar. Ist eine qualitative Untersuchung, keine quantitative, trotzdem glaube ich, dass sie repräsentativ ist. Das war die Einleitung. Jetzt der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ganz kurz zu zeigen, die internationale Forschung, die wesentliche, weist vier Dimensionen des Lebens aus, wo Kinder betroffen sind. Also man könnte auch sagen, eigentlich sind es die wesentlichen vier Dimensionen überhaupt des Lebens, die sozusagen eine, eine Dimension ist, wo man sich wohlfühlen kann, wo man ausreichend äh, versorgt ist oder eben nicht ausreichend versorgt ist. Und über diese Dimensionen der Versorgung gibt es ja in der Wissenschaft äh, sozusagen dann Befunde, ob äh, wie die Lebensqualität eben dann vielleicht aussieht, äh, also eine eine ausreichende oder eben eine nicht ausreichende. Und möchte auch hier ganz am Beginn vielleicht wieder bei der materiellen Dimension beginnen und da wiederum ein Kind sprechen lassen, das uns sagt, bin unzufrieden, vielleicht könnte ich meine Wohnung verlieren, also unsere Wohnung und davor habe ich Angst und darum bin ich unzufrieden, weil wir heute halt nicht so viel Geld haben, dass wir die Wohnung irgendwann womöglich nicht mehr bezahlen können. Also was da schon massiv zum Ausdruck kommt, ist erstens einmal, dass die Existenzsicherung in Österreich von armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen nicht garantiert ist. Wir unterscheiden in der Armutsforschung oft zwischen relativer und absoluter Armut. Und in meiner Forschung, die ich jetzt durchführe, würde ich äh, eine Gegenthese aufbauen und die werden wir auch publizieren. Äh, bis jetzt haben wir immer gesagt, in Österreich gibt es de facto nur eine relative Armut in Relation zu anderen, ja, Stehen. Äh, weil die absolute Armut äh, und die radikale Armut, äh, die gibt es nur in anderen Staaten Europas, vielleicht in südlicheren, mehr natürlich als in den nördlichen. Wo die Grund-, die primären Bedürfnisse nicht garantiert sind. Und ihr seht hier den Buben sprechen, der zunächst der sogar noch, wenn man es deutet, äh, sich nicht einmal traut, gleich Angst auszusprechen, sondern Unzufriedenheit. Also, wer würde jetzt für sich sagen, ich bin unzufrieden, weil das die Wohnung nicht finanzieren kann? kommt zum Ausdruck, ich habe eigentlich Angst davor, relativiert ist wieder, ich bin unzufrieden, um die Dramatik sozusagen äh, immer wieder auch von sich selbst wegzuschieben, ob, obwohl er permanent darunter leidet. Was verstehen wir unter der materiellen Dimension? Natürlich das Wohnen. Wie schaut das Wohnen aus? Und das wisst ihr noch viel stärker aus der Praxis, wo wohnen die Kinder und Jugendlichen? Nicht in den schönen Lagen, in den schlechten Lagen. Es ist dort lauter, äh, nicht so schön woanders. Die Wohnungen sind klein, äh, sind überbelegt, äh, sind oft feucht, äh, manchmal schimmelig, immer untertemperiert. Ja? Und nicht aus unserer Sicht einladend. Also, hinter der Dagma ist ein cooles Bild. Wir erleben in den armutsbetroffenen Familien de facto eine, eine Nichtausstattung, sozusagen. Dieses Wohlfühlen können sie auch gar nicht herstellen, was ja Bordieu beispielsweise auch mit dem Habitus und mit dem mit Sinn, mit dem Geschmack sozusagen, versucht hat zu erforschen und auch klar zum Ausdruck bringt. Also es ist ein anderer Geschmack, ein anderer Sinn, der sich von einer Generation in die nächste hinein in den Habitus bringt. Wir sehen, und das ist der zweite Indiz, wo ich schon gesagt habe, mit absolut und relativ Armut, also ich würde jetzt hier behaupten, aufgrund des Forschungsprozesses, wir haben zumindest immer auch bei Kindern einen temporären absoluten Armutsbereich festzumachen, weil alle, de facto alle Kinder und Jugendlichen, die wir jetzt qualitativ erforschen, von Voderg bis eben Wien, haben Ende des Monats unzureichendes Essen zur Verfügung. Sie möchte da wiederum einen, einen Buben sprechen lassen, der zum Beispiel sagt, dass er so den Vater anerkennt und schätzt, weil er aus nichts am Ende des Monats noch was macht. Zum Beispiel, der Kühlschrank ist leer, es ist eine Wurst drinnen, und er bereitet einen Wurstsalat zu. Ja, also diese totale Wertschätzung dem Vater gegenüber, dass er nur immer aus, aus nichts irgendwas zaubert. Und der zweite Kind, was ich gerne äh, erwähnen möchte, der nennt die Zeit, äh, wo es ganz eng ist, die Toastbrotzeit. Ja? Und er ist immer wieder froh, wenn die Toastbrotzeit beendet ist, weil die Toastbrotzeit jene Zeit ist, wo sie so wenig Geld haben, dass sie sich nur von Toast äh, sich ernähren können. Und das immer wieder vorkommt. Letzter Punkt, die Kleidung. Obwohl die Kleidung-Industrie natürlich auch hier in einer kolonialisierten, kolonialistischen äh, Art und Weise durch Kinderarmut und Ausbeutungsverhältnisse natürlich äh, Bekleidung generiert und bei uns äh, verkauft, und sie damit auch günstig ist, ist sie nicht immer zur Verfügung für arbeitsbetroffene Kinder und Jugendliche. Und vor allem im Winter haben sie unzureichende Bekleidung. Und natürlich sind sie nie in der Lage, das anzuziehen, was sie gern anziehen wollen, sondern sie sind froh, wenn sie was kriegen, das ihnen passt. Und nachdem wir wenig Zeit haben, gehe ich schon weiter zur nächsten Dimension, zur kulturellen oder Bildungsdimension. Das Mädchen vermittelt uns, dass in der Schule ist es so, dass, weil, es, weil ich immer so oft krank bin, dass ich nicht mitkomme, deswegen äh, muss ich immer was nachmachen. Ich habe eh Schreibprobleme, bei Deutsch zum Beispiel keine Ahnung, ich krieg, wie ich das hinkriege. Ich kriege sogar mal hin, aber zum Beispiel schreibe ich dann immer wieder am was doppelt auf und, ich, und wiederhole mich sozusagen. Und was man hier schon sieht, ist, dass... Ähm, dass die Schule natürlich eine große Dimension hat und dass die Schule von den Kindern und Jugendlichen eben nicht als Schutzort meistens identifiziert wird, sondern als Ort eher des, wo sie sich nicht so wohl fühlen. Weil ihre Kompetenzen in diesem Bildungssystem, auch wenn man es historisch rekonstruiert, woher kommt Schule zunächst für den Adel, für die Reichen, damit ihre Kinder fürs Regieren vorbereitet werden, sehr stark aus dem Militär, entwickelt der Bildungsbereich. Am Anfang natürlich die Arbeiterinnen Kinder ausgeschlossen vom Bildungssystem, dann eine allgemeine Schule endlich erkämpft. Und trotzdem steckt in dieser Bildungsinstitution noch viel an Selektion Auslese drinnen. Und es ist daher nicht zufällig, dass im Bildungsbereich immer die armutsbetroffenen Kinder und Jugendliche nicht weit kommen. Ja? Also dieser Zugang ist nicht gleich, auch wenn er in der Gesellschaft, auch in der österreichischen, so vermittelt wird und dargestellt wird, als hätten eh alle dieselben Rechte. Wir sehen das in allen Studien, dass die Kinder, die Eltern haben mit geringen Familienbildungswegen, sehr früh rausfallen aus dem System. Und beim ersten Teil, materielle Dimension, habe ich es noch nicht ausgesprochen. Jetzt möchte ich es. Hier setze den Artikel der Kinderrechtskonvention. Und da mag ich die politischen Diskurs auch schon mit reinholen. Österreich hat die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert. Ja, und trotzdem ist sie nicht operationalisiert. Das ist meine Position. Wenn ich die Position der Armutsklassenlage von Kindern einnehme, Gilt es nicht. Es bleibt Makulatur für die armutsbetroffenen Kinder und Jugendlichen. Es bleibt auch Makulatur für jene Kinder, deren Eltern einen Fluchthintergrund haben, wie wir es in den letzten Wochen ja jetzt durch den Protest der Schülerinnen sehr stark gesehen haben. Obwohl hier sogar geboren werden, sie abgeschoben, noch acht Jahren, neun Jahren hier lebend in Länder, die sie nicht einmal kennen. Ja? Also damit würde politisch sagen die Kinderrechte gelten eben nicht für alle äh, sondern nur für jene die in einer besseren Position sind Geh er weiter zur sozialen Dimension was würdest du brauchen war die Frage von uns damit du weiter zufrieden bist oder in Richtung Zufriedenheit kommst und ihr seht es ist kein Kind aus der Steiermark <lacht> Am Dialekt vermutlich erkennbar es ist veralbergerisch äh, und es ging sagen, so, dass mal ein paar Leute, ein paar Kinder zu meinem Geburtstag kommen, weil seit drei bis vier Jahren ist keiner mehr gekommen. Ja? Und beim Geburtstag war er quasi allein. Ja? Und, ähm, und das ist ja nicht angenehm. Also ich höre schon damit auf, aber wir wissen aus der sozialen Praxis und der qualitativen Forschung und auch der, im Handlungsfeld, weil ich bin jetzt ich betreue über meine Funktion hinaus äh, immer äh, Kinder und Jugendliche oder arbeitslose Menschen, wenn mir das wichtig ist, äh, in unmittelbaren Kontakt mit den Menschen zu bleiben und nicht nur Organisation zu, zu leiten. Ähm, Dort sehen wir, dass die Kinder wenig Freunde und Freundinnen haben. Viel weniger als andere, erster Punkt. Zweiter Punkt natürlich, in einer kapitalistischen, kommerzialisierten Gesellschaft sind mittlerweile die Freizeitbereiche industrialisiert. Das heißt, die Freizeitbereiche kosten etwas. Weniges ist offen. Die, die einstigen Städten, wo alle, egal welchen Status sie hatten, rausgegangen sind, die gibt es de facto so nicht mehr wo alle hinkommen und damit braucht man Geld und wir kennen schon äh, durch den Mangel an sozialen, formalen äh, Bereichen wie Sport, äh, Kunst, Kultur, Dinge, wo andere gefördert werden, schon vor der Schule und während der Schule, äh, dass die draußen sind natürlich und nicht teilnehmen können in diesen äh, Bereichen. Es äh, ist auch erklärbar, dass zum Beispiel Uh, Armutsforschung uh, aus Deutschland, die mir noch bahnbrechend war, so ein Sozialscreening vor zwei Jahren vorgenommen hat, vom Kinderklinikum, ähm, wo wir erkennen, dass die Kinder, wenn sie am ersten Tag in die Schule kommen unter eine Armutsdisposition haben, <lacht> 40 Prozent schlechteres Deutschkenntnisse äh, haben, 28 Prozent schlechtere Visumotorik und all die Dinge. Äh, auch soziale Kompetenzen, Mengenerfassungen äh, ganz im großen Abstand sind. Also wenn die am ersten Tag reingehen, sind sie nicht gleich natürlich, sondern die anderen schon ganz woanders. anders. Ähm und damit erklärt sich auch vieles, was den Ausschluss betrifft. Und hier nochmal der Verweis auf die Kinderrechtskonvention. Wir hätten die Rechtsmaterie, aber sie wird nicht operationalisiert, auch in Österreich nicht. Letzter Punkt ist die Gesundheit. Hier sagt unser Mädchen, manchmal bei Bauchschmerzen, immer wenn ich traurig bin, habe ich diese... Wenn ich genervt bin, wenn ich böse bin, bekomme ich Bauchschmerzen. Wir sehen das, aber auch in Zusammenarbeit mit der Ärztekammer habe ich Ärztinnen in Österreich befragt, ob sie da eine Differenz sehen in ihrer Praxis. Und das hat mich schon beeindruckt, dass. Ja, obwohl die Ärztinnen, wir wissen auch, wie das System funktioniert, wenig Zeit haben. Dass also es so abgetaktet ist, haben die Ärztinnen extrem in unterschiedlichen Bereichen die Differenzen sozusagen in der Befragung uns wiedergespiegelt. Und wir sehen einen unglaublichen Zusammenhang natürlich mit, ähm, mit der symptomatischen Problemlage, die sie im Kind auch körperlich und krankheitsmäßig zum Ausdruck kommt. Und jetzt hat man auch noch einen, vielleicht ein Querverweis auf die Hirnforschung. Der Professor Hütter aus deutscher Neurologe, der meint zu identifizieren, dass dieses, das Exklusion- und Ausschluss sozusagen im, im, im Gehirn, im Schmerzzentrum auf, angesetzt ist. Das heißt, diese Menschen, die permanent ausgeschlossen sind, wie das Kind und sie jetzt vermittelt, Bauchschmerzen etc. bekommt, leidet, äh, wird immer wiederum der Schmerzbereich aktiviert. Und das könnte auch dafür ein Indiz sein, dass man natürlich sehr eingeengt ist. Wir wissen das, wenn wir Zahnschmerzen haben, wie, wie, wie wir uns reduzieren. <lacht> ähm. Und wenn Kinder permanent leiden, auch die, die, die, in, den, die Nerven im Gehirn letztlich das Schmerzzentrum aktivieren, wie blockiert dann die Kinder und Jugendlichen äh, sein müssen. Jetzt wäre hier mal ähm, der Bereich der Gesundheit, wo wir sehen, dass äh, die Kinder und Jugendlichen wirklich schlechter konstruiert sind. Äh, als die anderen äh, Kinder. Äh, sie verletzen sich siebenmal so häufig. Wir haben da einige statistische Befunde, ähm, wie, wie schlechter die gesundheitliche Konstitution des äh, Kindes ist. Also das sind sozusagen jetzt mal Fakten, die, äh, die der Forschungsstand eigentlich, der Mainstream-Forschungsstand äh, äh, ausmacht. Ich frage jetzt euch, ob ihr äh, dazu Fragen habt. Weil sonst gehe ich weiter, gebe aber da die Folien raus, weil ich glaube, die sind jetzt nicht so erheblich. Also nachdem jetzt ich nichts höre. Oder? Nein, ich schaue gerade in den Chat. Also es okay. gibt keine Fragen zurzeit. Gut, äh, dann möchte ich vielleicht äh, da vorher was geben und ich habe zuerst mit der Dagmar darüber geredet und, und ähm, gehe jetzt sozusagen weg von den bis jetzt erhobenen äh, Forschungen und möchte euch jetzt äh, etwas zeigen, was äh, für mich, also was ich erst publizieren werde, weil ich im Forschungsprojekt äh, bin, aber auch zeigen, was mich beschäftigt, äh, ist, äh, wie, wie, wie, wie, wie, äh, Sagen wir so. also ich bin jetzt in die Forschung auch reingegangen mit all dem Wissen und auch mit dem, was ich jetzt gezeigt habe, wie die Dimensionen sind, wie Kinder versorgt werden, nicht versorgt werden. Aber auch schon, wie ich das ausspreche, geht es ja dann immer um eine Messbarkeit, um die Versorgung. Ja. Aber uns ist auch viel zu wenig klar, wie die Praxis der Kinder ausschaut, wie sie handeln und warum sie so handeln. Und das ist ein Punkt, der mir so wichtig ist, sie zu verstehen auch, ja, weil die ganze Forschung dahin auch tendiert, Kinder immer wieder festzulegen. Und letztlich, wenn man sie begreift, dann begreift man sie immer als Mangelwesen, problematisch. Und viele, selbst im Handlungsfeld, nicht sagen problematische, abweichendes Verhalten. Ich kann das alles nicht hören weil was ist ein abweichendes Verhalten, was heißt normativ und es ist immer Außenzuschreibung, ja? Im, im Glauben zu wissen, was normales und nicht normales Verhalten wäre. Und ihr habt euch da jetzt eine Skizze und ich hoffe und ich versuche das jetzt so zum ersten Mal und hoffe, dass es die Übung gelingt, dass ihr meine Denkbewegung versteht und das ähm, ähm, Versuche, also ich habe versucht hier einerseits aus der Philosophie, stark aus der Soziologie von Bordieu, äh, wo man seine Methoden sehr genau noch mal angeschaut hat, wie er die Handlungen äh, und die Genese von der sozialen Praxis erkennt, auch nachzulesen in dem Buchentwurf über eine Theorie der sozialen Praxis zweitens bediene ich mich sehr stark äh, nicht in der verallgemeinerten Psychologie, sondern der kritischen, materialistischen äh, Psychologie nach Klaus Holzkamp und jetzt äh, der gegenstandsverankerten Forschung, die ich betreibe. Und wenn wir hier auf das Kind schauen, dann glaube ich, ist es wichtig, und das wird mir in der Forschung so klar, das Kind äh, definieren wir oft, dass halt eine Interaktion mit den Eltern ist und dass über die Eltern alles entsteht. Und ich möchte euch jetzt einfach zum Ausdruck bringen, wir sollten ja nicht übersehen, dass das Kind von Haus aus natürlich ein gesellschaftliches Wesen ist. Jeder Mensch ist in einer Gesellschaft. Also das ist ja auch sozusagen eine soziologisch klar erkennbare Struktur, dass wir Teil einer Gesellschaft sind und natürlich unter objektiven Gegebenheiten leben. Ja? Und was sie natürlich an der Forschung im Detail zeigt, dass diese objektiven Bedingungen für diese Kinder in dieser sozioökonomischen benachteiligten Lebenslage massiv restriktive Bedingungen sind. Ja? Also dort bleibt vieles verschlossen, das man objektiv äh, heben kann, wo die Differenzen zu anderen Kindern und Jugendlichen sind. Der zweite Punkt ist, dass ja die Gesellschaft durch die Institutionen wie Schule, Bildungseinrichtungen, aber auch Parteien, Regierungen, Politik unentwegt ja, vermittelt. Ähm, jetzt denke ich, wenn man es ähm, einerseits vermittelt, die Institutionen der Gesellschaft, ob du dabei bist oder nicht, du, ähm, ob deine äh, Kompetenzen anerkannt werden oder nicht anerkannt werden, ob du an äh, Fünfer kriegst oder doch einen Einser bekommst, also das meine mit institutionalisierter Vermittlung, äh, wo man sehr viel vom Foucault natürlich lernen kann <lacht> über die Vermittlung und Government-Struktur äh, einer Gesellschaft. Es gibt aber auch das äh, sozusagen vom ähm, Bröckling, der äh, sehr stark versucht, da zu zeigen, wie, wie, das, wie das Ich äh, sozusagen durch die Vermittlung äh, sich konstituiert und es dann ständig Botschaft. Und wenn Kinder natürlich Botschaften hören, wie äh, dass du nicht genügst, äh, dass die Armutsbetroffenen es eh selber schuld sind, äh, dass wir nicht die Dummen sein wollen äh, äh, und äh, als Leistungsträger die Nicht-Leistungsträger erhalten müssen, dann möchte ich nur darauf hinweisen: das hören die Kinder auch. <lacht> und Jugendlichen und schon sehr früh und wenn er Beispiel macht stellen wir uns vor und ihr kennt das ja alles ein Kind wächst auf in einer in einer Situation wo die Mutter arbeitslos ist zum Beispiel oder armutsbetroffen ist dann geht das Kind mit zu Einrichtungen wo sie hört, dass die Mutter schon wiederum irgendein Platte nicht mit hat, was eigentlich wichtig wäre fürs Ansuchen, dass sie zum spät zum Termin kommt, dass sie nicht genügt, dass sie schon wiederum keinen Job bekommen hat, abgelehnt worden ist. Die Kinder wachsen auf mit dem Ausschluss der Eltern und sehen das. Andere Kinder gehen mit den Eltern mit in den gesellschaftlichen Raum und werden anerkannt, wertgeschätzt. Also hier mag schon aufhören, aber nur... Das muss man, glaube ich, wirklich mitdenken. Die Grundlage ist die Existenzbedingungen der Familien natürlich, die ökonomischen, aber auch, ähm, äh, was die Eltern wieder vermitteln, aufgrund ihres Habitus, aufgrund dessen, wie es ihnen geht, äh, Rekonstruktion ihrer Biografie. Also, ich erlebe so oft, dass also die Eltern eben keine formale Bildung haben. Selber sagen wir, ich bin Kind von fünf äh, anderen, selber also einer von fünf äh, Geschwistern und wir waren immer arm, äh, habe nie eine Chance gehabt, hätte gerne eine Schule gemacht, keine Möglichkeit gewesen, möchte, dass mein Kind nicht so geht wie mir, aber trotzdem äh, diese Ziele nicht erreicht werden. Und wie, was entsteht jetzt beim Kind? Jetzt aber nur. Die Umgebung gesagt, aber was hier in diesen Prozessen passiert und die Kinder machen primäre Erfahrungen ins Apportieu. Äh, Holzkamp sagt stärker aus der Psychologie, die Kinder deuten die Dinge, die ich so kurz beschrieben habe, auf einer Metaebene, aber auch schon in der Praxis und deuten das, bilden Prämissen und setzen Handlungen und das, was ich jetzt meine, ist, dass dann die mehreren Handlungen wir einordnen können und definieren können als die soziale Praxis der Kinder und Jugendliche, die sie entwickeln. <lacht> und, ähm, und, ähm, und da ist mir zum Beispiel, bevor ich noch ein paar Folien zeige, ich jetzt noch auf die Uhr, Ja, also wo was, so, was so für mich ganz neu ist, ist... Ähm, weil wir mir bemühe, auch die Qualitäten zu identifizieren ja, und, und nicht gleich wieder irgendwie, irgendwie eine Differenz versuchen zu zeigen, ich möchte ich folgende Erkenntnis sagen. Im Sinne dieser, dieser Architektur, die ich da jetzt aufgestellt habe und entwickelt habe, die Kinder und das ist mir in der Dimension, habe ich das so erneut in der Literatur gelesen, die Kinder anerkennen die Eltern extrem stark. Ja, jetzt die, die wir beforschen und als Forschungspartnerinnen gewonnen haben. Die Kinder schätzen die, die Eltern auch sehr, ja, sind ihnen sehr zugewandt. Weil im Unterschied, jetzt sage ich wieder, zur Vermittlung, die sind ja faul, inaktiv, ja, das ist ja das, was oft gerne vermittelt wird von der Gesellschaft, die sind ja selber Schuld, die sind ja passiv erleben aber die Kinder im familiären Organ die Eltern relativ aktiv, nämlich dahingehend, dass die Eltern trotz dieser ökonomischen restriktiven Bedingungen alles tun, damit die Familie als Organ irgendwie Monat für Monat die Existenz so hat, dass man weiterleben kann. So erleben, gerade die Kinder, die Eltern. Und die Kinder erleben auch von Beginn an, dass sie kein Geld haben. Und, ähm, und das, was der Satz auch ist, jetzt, den ich so ein bisschen jetzt mal niedergeschrieben habe, ist, die, äh, das Geld ist omnipräsent. Ja? Und was so deutlich wird jetzt auch in der direkten äh, Forschung, ist, äh, dass die Kinder in so jungen Jahren ganz genau Bescheid wissen, was Geld bedeutet, dass also es Zahlungs- und Tauschmittel ist. Und Geld einfach ein permanentes Thema ist, obwohl sie kein Geld haben. Und Unterschied zu den Familien, wo die Kinder aufwachsen, wo Geld jetzt nicht so im Mangel ist, hat das gehört auch nicht so die Bedeutung. Erster Punkt. Und das zweite ist, dass, dass durch diese Anerkennung einerseits der Eltern, dass die ja für sie viel strugglen. Ja? Und gleichzeitig dem Wissen, dass sie einen Mangel haben. Äh, jetzt kommt es zur Deutung und der Prämissenbildung. Wissen Sie, dass Sie selbst um dieses familiäre Organ in dieser ungesicherten Existenz nur am Leben halten können, wenn Sie auch stützend für das äh, Organ dienlich sind? Und nachdem Sie ja nicht... Kinderarbeit leisten können, ja, äh, um damit der Geld hereinzuholen, also heißt sie, die, die, die Armutsbedingungen können Sie ja null aufheben, das wissen Sie natürlich, können Sie sich nur anpassen an den Mangel, in dem Sie sich selbst in Ihren Handlungen so setzen, dass Sie ja nicht ähm, mehr verlangen, als es möglich ist zu verlangen. Aus einerseits dem Respekt und Moral und Ethik gegenüber den Eltern, also sie gehen etwas verlangen, was, was sie wissen, was nicht drinnen ist, ähm, und, und, und setzen damit eine soziale Praxis, wie die Kategorie, die ich jetzt gehoben habe, eine extreme sozial kooperatives Verhalten in diesen sozusagen ungesicherten familiären Organen. Ich hoffe, es ist noch nachvollziehbar, aber das ist sozusagen das. Was mir, für mir eine Neuerkenntnis ist. Und, und, und das zweite, was ich auch zum Ausdruck bringen mag, ist, ich habe sehr viel und wir haben sehr viel gefragt, was wünschen Sie die Kinder, und so weiter. Und das Zentralste, was alle sagen, ist, sorgenfrei zu sein. Also, und die Sorgenfreiheit wird von ihnen als jener Zustand beschrieben wo die Existenz gesichert ist und ihre primären Bedürfnisse gedeckt sind. Und ihre primären Bedürfnisse habt ihr in der materiellen Folie gefunden. Nämlich, dass die Wohnung Bestand hat, dass sie zum Essen habe ausreichend ja, und dass sie irgendwas Gescheites zum Anzügen haben. Das ist ihr Ziel. Und sie sagen sogar allesamt, aber nicht so am Plätzen wie Urlaub oder, nicht, oder solche Dinge, weil das ist schon Plätzen, was nicht pragmatisch ist und was nicht dient der, der, der, eines Fortbestands ihrer, ihrer Existenz und der Bedeckung ihrer primären Bedürfnisse. Das ist von den Kindern auf das Ist bezogen und jetzt nur versucht die die Zukunft mit ihnen zu analysieren. Die Zukunft für sie ist auch die Sorgenfreiheit. Wenn ich größer bin, dann mag ich sorgenfrei sein. Und damit konsolidiert sie die soziale Praxis nicht interessensgeleitet. Also die Kinder und Jugendlichen, die äh, und ich habe das auch in vielen anderen Gesprächen, nicht nur in der Forschung mit Kindern und Jugendlichen, die betroffen sind, erlebt. Also die die die versuchen nicht ihre ihre ihre Wünsche im heute auszurichten. Äh, Interessensgeleitet, also eigentlich ist man was eine nicht Hobby, äh, Schauspielerei oder oder äh, also sondern, sondern sie wollen Sorgenfreiheit erlangen, wenn sie selbst erwachsen sind, so beispielsweise mit 25, 30 Jahren und, und sie sagen, wenn alles gut läuft, habe ich eine eigene Wohnung, die gesichert ist, ein Job. Und, äh, und, und kann ein normales Leben führen. Also, es, ihr Wunsch ist sozusagen nicht einmal die Aufhebung der Armut, sondern die Sicherung der Existenzgrundlage. Und damit sind ihre beruflichen Wünsche, der Antizipation der Zukunft, nie wirklich dramatisch interessensgeleitet. Ich will mich entfalten. Und jetzt möchte ich versuchen, den Vergleich zu ziehen zu anderen Kindern und Jugendlichen. Also, ich versuche das so darzustellen, also diese, die, die Sehnsucht der Armutsbetroffenen ist die Existenzsicherung und die Befriedigung der, der primären Bedürfnisse. Und wenn man jetzt andere Kinder im Kopf abruft, vielleicht sich selber abruft, wie das in meiner Geschichte war, wenn die jetzt nicht armutsgeprägt war, dann beginnen wir dort wo die anderen Kinder glauben, dass das Ende der Fahnenstange und des Denkmöglichen erreichbar ist. Nämlich auf einer gesicherten Existenz, weil die Kinder, die nicht betroffen sind, die glauben, es ist Natur, dass die, meine Eltern die Existenz sichern, meine primären Bedürfnisse, das ist Alltag, die sind Monat für Monat gesichert. Und die entwickeln ihre Sehnsüchte einmal erst und Wünsche für die Zukunft und Gegenwart von dort weg. Die Armutsbetroffenen ändert. Und das, ist, das sind zwei, also drei jetzt äh, zentrale Erkenntnisse, die mir noch so in der Armutsliteratur noch nicht wirklich vorkommen. Also, einerseits fassen ich zusammen diese objektiven, also diese äh, reduzieren wir die Kinder nicht und sprechen, ob das sie nicht von Beginn an gesellschaftliche Subjekte sind ähm, und, ähm, und müssen, um sie zu erfassen, letztlich, wo wir da unten erst sind, dass sie durch die primären Erfahrungen die Deutung der Welt haben, Prämissen bieten und sie haben wahnsinnig restriktive Handlungsmöglichkeiten. Ja? Also sie handeln sehr pragmatisch und sie haben wenig Möglichkeiten zu handeln. Und deshalb könnte er auch schon noch einmal sagen, durch die soziale Kooperation, die ja jetzt aus äh, Ethischer Sicht und so, so nicht? Ein, ein wahnsinnig äh, sympathischer Zug ist, ja? äh, die sozial kooperative äh, Handlung, die sie setzen, blockiert aber gleichzeitig eine ermächtigende Möglichkeit zu handeln. Also, sie brechen ja nicht aus, ja? also, sie können nicht ausbrechen, sie können sozusagen sie nicht ermächtigen, aufgrund der nicht vorhandenen. Äh, Möglichkeiten und, äh, und, und, und äh, ähm, werden halt nicht, äh, verhalten sich quasi angepasst an, an System und, und deshalb äh, wird auch letztlich Armut immer wieder reproduziert. Und ich würde sagen, es ist Learning Poor, ja? also was sich da identifiziert. Also sie lernen faktisch, diese Armutsverhältnisse zu leben und zu reproduzieren, weil sie gar keine Handlungsmöglichkeiten identifizieren, dort rauszukommen. Also Das Einzige, was sie produzieren wollen, ist nicht die, die Fortschreibung der Existenzunsicherheit und die Fortschreibung äh, der nicht gedeckten äh, primären Bedürfnissen, aber darüber hinaus äh, gelingt es ihnen gar nicht äh, zu gehen. Ich möchte jetzt da vielleicht nur ein paar Punkte, darum geht zurück, aber ich wollte diese Architektur zeigen, weil ich hoffe, dass das ein bisschen was für euch ein Neues ist und nicht nur eine Reproduktion von dem, was ihr eh wisst. Ich möchte da ein paar Punkte zeigen, nicht? also beengter Raum, ich glaube, da habe ich schon viel dargestellt und gezeigt, könnte noch zig Beispiele leben nach dem. Ihr wahrscheinlich so äh, Bezirk Neinkirchen kirchen kennt ihr wahrscheinlich äh, aus der Steiermark über den Semmering drüber, das ist der Bezirk Neinkirchen. Dort sagt ein Jugendlicher mit 17 Jahren, also irgendwie würde ich gerne nach Wien einmal fahren. Ne? Also in Wien hat eine Distanz von 50 Kilometer. Ähm, also diese Räume sind eng, würde ich sagen. Ja? Also den Teilnehmen äh, in irgendwelchen... Family Parks oder, oder irgendwelche adäquaten, kindbezogenen Dingen vollkommen ausgeschlossen. Ähm, überleben, leben, da glaube ich sehr viel schon gesagt. Ja. Also es ist nicht die Lebensfreude, Orientierung, interessensgeleitende Entwicklung, sondern es ist letztlich immer pragmatisch. Ich muss einen Beitrag leisten, damit, ich, damit man als Organ als finanziell benachteiligtes Organ irgendwie zurechtkommen. Der Einverleibungsmangel, äh, glaube ich, war auch schon ein bisschen erkennbar, dieser Begriff auch von Bordieu, Also dieses Einverleiben oder Nicht-Einverleiben konstituiert letztlich auch den, den Habitus, und sie haben da wenig Möglichkeiten, sie Dinge einzuverleiben, viel weniger einzuverleiben als andere. Trotzdem verleiben sie sich was ein. Ja. Und diese Einverleibung und ihre Kompetenzen, und jetzt verweise ich nochmal auf, die, ähm, äh, auf, auf dieses sozial-kooperatives Verhalten, ja, das wird in unseren Bildungssystemen einfach nicht es wird komplett ignoriert. Ja. Also das ist, äh, also das, was in unserem Bildungssystem dann immer wieder stattfindet, dass die, die, die Dinge, die dort gewünscht werden, aus einem Bildungsverhalten, äh, äh, bürgerlichen Hintergrund äh, konstruiert worden ist. Nicht? Und das, was unsere armen Kinder mitbringen, das fließt überhaupt nicht in die Bewertung ein. Ja? Also Ich, ich habe jetzt äh, letzte Woche auch am Freitag äh, übrigens mit äh, Pädagoginnen von Handelsschulen geredet. Da war ich eingeladen und da haben sie mich dann gefragt, na, was könnte man mit dem Unterricht machen? Aber ich sage, das ist nicht, Sie also kann viel jetzt über Sozialarbeit sagen, ich habe dort Vorschläge, ich, ich bin jetzt äh, nicht wirklich in der Schule natürlich tätig, aber ihr habt wir sollten viel stärker gegenstandsorientiert arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Dass sie die Gegenstände, mit denen sie jeden Tag zu tun haben, sprich Wohnung, Existenz, dass sie das mit einbringen, dass wir sehen, auch ihre Qualitäten, wie sie das lösen. Also die Qualitäten, die die alle haben, um Beiträge zu leisten in ihrer Welt, werden überhaupt nicht gehört zugelassen, reflektiert oder anerkannt und wertgeschätzt. Ja. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar, was ich da meine, aber das ist ja Ignoranz natürlich gegenüber allen ihren ähm, Möglichkeiten. Und, ähm, und vielleicht mag ich da auch noch ein Beispiel sagen, was also beeindruckend für mich ist, wo eine Mutter erzählt, dass... Manchmal würde sie sich freuen, dass ihre Tochter sie am Boden hat, wenn sie was will, <lacht> strampelt und schreit. Und dann würde es ihr leichter fallen, aufgrund des Protestes ihrer Tochter zu sagen, na so nicht. Ja, also das geht nicht, ja, dass sie dir jetzt das machen. Weil wenn du dich so verhältst, wie du dich verhältst, äh, braucht man gar nicht weiterreden. Und die Mutter dann sagt, das, wür, das, das tut, würde mir weniger weh tun, wenn es so wäre, weil dann hätte ich mehr Legitimation, etwas abzulehnen. Es tut mir aber mehr weh, dass das Kind total keinen Anspruch stellt. Ich hoffe, es wird die Differenz klar, ja? äh, wo das sie für mich so durchzieht, wie meine, die soziale Praxis, die sie ähm, äh, entwickeln für sich, ist eine, die einfach... Learning pur ja, bedeutet ja, oder Living pur wären jetzt so mal Begrifflichkeiten, äh, die, die für mich die Schlussfolgerung wären. Die Unsicherheit statt Sicherheit habe ich auch schon besprochen, Bildungssystem äh, und all die Dinge, die nicht zur Sicherheit einladen. Äh, und auch ähm, äh, äh, mit dem Beispiel, nicht, also ich verlasse meine Örtlichkeit nicht. Ja. In Deutschland gibt es Untersuchungen von Stuttgart, die haben jetzt den Namen des sozusagen HIPs nicht gemerkt, nicht? ist Distrikts und wo eine Kollegin von, also mit der ich so Kunstprojekte macht, die hat dort Regie geführt und hat ein Projekt mit arbeitsbetroffenen Kindern gemacht. Und sie hat dort diesen, diesen unmittelbaren Bezirk oder Lokalteil verlassen. Ne? Und die Kinder haben gesagt, hey, das ist aber nicht mehr Stuttgart. Also ich will nur damit erschließen, diese Räume sind sehr klein, die Lebenswelten sind sehr klein, dort sind sie sicher, alles was sie verlassen, örtlich, räumlich, aber auch gedanklich, führt halt natürlich schneller zu Unsicherheit krank statt gesund habe ich ausreichend erwähnt und fremd statt dabei. Das ist mir auch noch wichtig, vielleicht zu sagen, diese Teilhabe, diese Exklusion. Ja. Die die Kinder beschreiben alle, also nicht dabei sein zu können. Ja. Und jetzt möchte ich da einschieben, weil das haben wir noch nicht hingängig gesagt, also wir beforschen die Kinder jetzt zunächst in der Armutssituation aber ich zahle Ihnen jetzt zwei Jahre, und das ist dann der Schlusspunkt Kindergrundsicherung, die ich gleich vorstellen mag, aus, um zum ersten Mal wissenschaftliche Befunde haben, wie verändert sich die soziale Praxis, wenn wir die Armut aufheben, abschaffen, entwickelt sich was anderes beim Kind. Ja? Und äh, zum Beispiel entwickelt sich extreme Veränderungen bei den Eltern. Äh, erster Punkt äh, ich habe immer Angst vor einem Lackschein äh, im September, weil das heißt, 200, 300 Euro Schule bezahlen kann ich nicht. Und jetzt habe ich von euch die Kindergrundsicherung gekriegt und die haben mich gefreut, wie im September kommen. ist, zu dem können. Also, wer von uns sagt, dass er freit hat, wenn er einen Lackschein bekommt? Also, und, und da sieht man die Differenz. Und das Zweite ist, wo, wo die Eltern sich freuen, meine, mein Kind ist jetzt dabei äh, und darf auch dort und dort teilnehmen. Schulausflüge oder in, in, in, in den ähm, in, in, mal beim Frieden essen mit anderen Kindern, ins Kino gehen oder was auch immer. Und das Kind, jetzt springe zum Kind, nimmt es auch. Ich freue mich, dass ich vis-à-vis -vis von der Schule auch einmal in der Wochenmarkt Kipferl kaufen kann, wie alle anderen. Ich freue mich, dass ich jetzt im Schwimmbad eben einmal Eis gessen kann und nicht nur zuschauen muss. Und ich bin dabei, ich, bin, ich muss da nicht woanders hingehen. Ich höre schon auf, damit es nicht zu so lange wird. Bildungsraubgabe habe ich einiges gesagt: Realität, Vision, also nicht visionär geleitet, sondern pragmatisch. Und möchte jetzt die letzten zwölf Minuten nutzen, die, die Kindergrundsicherung kurz zu präsentieren. Also, mein Appell ist, und ich leide darunter höchstpersönlich, weil man mit der Klassenlage dieser Kinder identifiziere, wir sollen das nicht hinnehmen. Also, mein Anspruch ist, ich will erleben, dass kein Kind mehr in Österreich arm und leidet. Ja. Ich finde das ein Skandal. Ja. Und deshalb müssen wir es abschaffen. Und das könnte jetzt mal utopisch und durchgeknallt äh, ankommen. Meiner ist es nicht, weil ich glaube, dass wir ein Instrument hätten, das ich Kindergrundsicherung benenne. Das habe ich mal entwickelt und möchte dort das nur kurz machen. Aber ihr habt die Dimension jetzt äh, so erfahren. Erster Punkt. Zweiter Punkt, ich habe nachdem ja der letzte Kinderwarnkorbberechnung aus dem Jahr 1964 ist, also das ist ja auch ein Indiz, wie dramatisch unsere PolitikerInnen in den Regierungen gesessen sind oder sitzen. Also, das, wir haben das zig Jahre äh, gefordert, dass sie das endlich messen sollen. Machen Sie nicht. Jetzt gibt es dann über Anschaubare Forschung, die Richtung geht, aber ich habe versucht, selbst einen Weg zu entwickeln, nämlich nicht das Mindeste mir auszurechnen, sondern was kostet die Teilhabe von einem Kind, damit es wirklich dabei ist und nicht nicht dabei ist. Also ganz kurz, also hier setze ja die Euros, was das kosten würde. Wie habe ich es berechnet aus den Parametern und Referenzkosten der Schuldenberatung? Also ich habe es versucht dort einmal zu heben, weil dort sehr klare Zuordnungen äh, zu sehen sind, was kostet was, und ob das dann hochgerechnet. Rauskommt, 625 Euro erscheint, also ich war im ersten Moment schon so, auch in einem gewissen Sinn geflasht, dass das sehr hoch mir erscheint. Wenn wir aber dann ja, äh, schon äh, mit einbeziehen, dass es ja Familientransferleistungen und so weiter gibt, dann dann ist es nicht mehr so, dass wir das über unser eigenes Einkommen, das 625 Euro, bestreiten, sondern eigentlich schon ein gewisser Teil, der durch Familienergänzende Familienbeihilfe, Kinderabsatzbetrag, Alleinverdiener und so weiter, Absatzbetrag auch mitfinanziert. Ähm, und ähm, warum ich glaube, dass das sehr valide ist, auch Deutschland ähm, hat jetzt so Berechnungen vorgenommen und wir haben Abweichungen von 4 Euro und haben sehr ähnliche Lebenserhaltungskosten. Das heißt, ich glaube, dass der Betrag, den ich euch da präsentiere, wirklich belastbar ist, äh, wissenschaftlich belastbar ist und nicht irgendwie äh, ein Luftikus darstellt. Und ähm, jetzt im WordRap... Ähm, eine Kindergrundsicherung würde anstelle der familienbezogenen Transferleistungen einbeziehen. Ich habe das mit einem Forschungsinstitut berechnet, dem Europäischen Zentrum für Soziale Wohlfahrt, und äh, haben dort auch wissenschaftlich, kann man das belegen, dass Familientransferleistungen intransparent sind, oftmals ansuchen notwendig ist, die armutsbetroffenen Kinder nicht erfasst, auch nicht zugedacht so und zielorientiert ist dass noch dazu mit dem Familienbonus, der ja nur Familienbonus heißt, aber eigentlich ein Steuerbonus ist für die Menschen mit besseren Einkommen allesamt nicht wirkt. Ja? Deshalb äh, auch äh, um einen Sozialstaat äh, wie, für soziale Wohlfahrt zu kämpfen und das geht auch nur dann, wenn die Leute das verstehen ja? und du nicht drei Anwälte brauchst um eine Mindestsicherung, eine Sozial Hilfe zu verstehen ja, oder Transferleistung zu verstehen, würde ich mit den ganzen Abfahren und eigentlich eine Kindergrundsicherung anstelle dessen einführen. Das kann man auf einer Seite schreiben, dass jedes Kind in Österreich, das in Österreich lebt, anerkannt wird, jedem Kind 200 Euro quasi zustehen, zwölfmal im Jahr, bis zur Volljährigkeit und würde das allen Kindern auszahlen, statt Familienbeihilfe und alles was es gibt. Höher auch als die alte Familienbeihilfe, schon inkludieren sozusagen diesen Ort Kinderabsatzbetrag. Und die Kinder dann, die armutsbetroffen sind, ähm, dann die Teilhabekosten dazu zahlen, in der vollen Höhe maximal 425 Euro. Das würde jene mal rechnerisch betreffen, so mein Modell, bis äh, wo die Kinder in einem Haushalt leben mit nicht mehr als 20.000 Euro jährlichen Haushaltseinkommen und dann, damit keine harte Kante entsteht für Leute, die zum Beispiel schon also prekär beschäftigt sind, geringfügig beschäftigt sind, also bis zum Haushaltseinkommen von 35.000 Euro würde das dann abgeflacht werden. Die Wirkung habe ich mir errechnen lassen, das könnte nicht selbst, da über die ganzen Quellen der Statistik Austria, wir könnten von den 19%, Prozent, wenn sich erinnern können so um die Folie zu Beginn, Kinder- und Jugendarmut in Österreich, de facto auf 6%, Prozent, ich würde sogar weitergehen, auf null setzen weil die 6% Prozent stehen bleiben, wenn die Familie trotzdem nur 18.000 Haushaltseinkommen hat, dann ist sie rechnerisch natürlich auch nicht ganz durch die Kindergrundsicherung äh, statistisch herausrechenbar. Äh, Aber es wäre eine unglaubliche Wirkung, äh, das äh, zu ermöglichen und ähm, damit... Äh, ist erklärt, also ich lade euch jetzt schon ein, ihr habt mit der Dagmar vorher gesprochen, wir werden in den nächsten Wochen ein Tool haben, wo wir eine Petition auflegen. Mein Ziel wäre mit euch, mit anderen Gruppen, die stark mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, mit Erwachsenen, mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, eine, also eine Stimmung erzeugen, dass erstens mal die Menschen in Österreich sehen, Kinderarmut gibt es und das quantitativ so stark ausgeprägt, jedes fünfte Kind. Zweitens, dass wir viel mehr Menschen erreichen, die dann auch sehen, was für Dramatik ja, sie da abspielt ähm, im Kind, was, was da alles an schädigen Prozessen ist, um dann letztlich, Punkt 3, Kindergrundsicherung mit uns zu fordern die uns nicht nur verlassen sozusagen auf die repräsentative Politik, sondern so viel Druck erzeugen von uns Bürger, Bürgerinnen, damit dann letztlich die Parteien im Parlament äh, diese dann auch in ein paar Jahren äh, beschließen mögen. Und wie es zählt erzählt und mag dann am Schluss, obwohl ich das schon ein bisschen vorweggenommen habe zum Beispiel, äh, wo wir das jetzt zeigen und sehen, was das bedeutet. Nicht? Also dieser Vater, den ich schon zitiert habe, ich kann jetzt da eigentlich das ja äh, verändern. Oder wo Kinder sagen, ich mache mir jetzt viel weniger Sorgen, ja, wegen Geld und sowas. Ja. Ich habe den Kopf frei für die Schule. Äh, was wir auch gesehen haben, ist, dass zum Beispiel so manifeste, symptomatische äh, Gesundheitsprobleme, das haben mit Bauchschmerzen, Bronchitis und solche Dinge auch signifikant abgenommen haben in der Zeit. Also ähm, das ist unglaublich. Ja? Also wo die, die Fehlzeiten geringer werden, weil das Kind sich sicherer fühlt, weil das Kind mehr unterstützt wird, äh, entsteht auch so was wie, wie, wie Sorgenfreiheit. Oder jetzt an Geburtstagen, dass jetzt nicht nur nichts da ist, dass andere Kinder kommen können, dass man ein Kind zelebriert. Ich halte es für wichtig, dass wir Kinder zelebrieren, sie wertschätzen, dass sie sich wertschätzen können, um dann letztlich selbstwirksam zu werden. Oder dass wir alle mehr lachen ja, und äh, sich äh, sicher fühlen. Und damit äh, möchte ich schließen. Erstmal danke nochmal Dagmar dass du an mich gedacht hast. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich es liebe, mit Leuten, die im Handlungsfeld tätig sind, äh, zu sprechen. Äh, weil ihr seid extrem wichtig, jeden Tag, wenn ihr draußen seid und genau mit den Kindern und Jugendlichen zu tun habt. Ihr leistet unglaublich wichtige Arbeit, die eh ignoriert wird in einer Gesellschaft, äh, in der wir leben. Das ist eine sau wichtige Arbeit. Wirklich äh, Respekt äh, vor eurer... <lacht> Tätigkeit. Ähm, und die ist wichtig. Und ähm, das Zweite ist, ich glaube, dass sie dass sehr genau vertieft habe, was passiert in den Kindern, wie sind die Prozesse, warum reproduzieren sie Armut und das müssten wir äh, abbauen, die Kinderrechte wirklich operationalisieren und nicht nur auf Papier stehen haben. Und äh, die Einladung schaffen wir gemeinsam, die Kinderarmut, ab. Und äh, ein Weg ist möglich. Davon bin ich durchdrungen. Danke mir für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Erich. Jetzt, ähm, ich kann jetzt nur sagen, äh, es hat sich jemand aus der Mongolei zum Beispiel äh, eingeschalten bei uns in dieser Stunde jetzt. Herzliche Grüße aus der Mongolei. Er hat leider aufhören müssen oder Sie weil der Akku leer war, aber es ist schon mal interessant, dass deine Stunde bis in die Mongolei geht, ja? Du hast jetzt gerade eine äh, Stunde geschalten, kannst die wieder einschalten. So. Ja, ja also ich muss das die, haben... die Folie weggehen. Ja, ja, also das war, jetzt finde ich sehr lustig, dass die Mongolei mit dabei war. Jetzt kommt äh, eine Frage von der Anbieter. Wie kann man den Missbrauch verhindern bei dieser, bei deiner äh, Utopie? Äh, die, ich muss, also erstens einmal, ähm, ähm, gibt es wenig Indizien wissenschaftlich, dass ein Missbrauch stattfindet, erster Punkt, und auch in der Forschung. Und auch in der Praxis glaube, ich, können wir von evident behaupten, dass die Eltern immer, die im Mangel sind, bei sich absparen sozusagen und ins Kind hineingeben und investieren. Ihr erlebt es auch bei der Forschung. Äh, trotzdem, glaube ich, will ich das nicht wegwischen und sagen, das gibt es gar nicht. Ja? Nur bei der Familienbeihilfe zum Beispiel, so tut, was alle kriegen und da bürgerliche Familien natürlich, da wird nicht kontrolliert, ganz klar. Ja? Ob ich es fürs Kind verwende oder nicht, äh, Familienbeihilfe konsumiere. Äh, und wir wissen ja in der Sozialarbeit, dass oftmals dann, wenn die Kinder Eltern werden studieren gehen, schon ein gewisser Streit ist. Äh, den Kindern steht es ja nicht direkt auch zu. Aber ich will gar nicht ablenken. Also ich würde mal ausgehen davon, dass vielleicht zwei bis vier Prozent, wo das nicht gelingt. Ja. Und dort würde ich, wenn die Kindergrundsicherung eingeführt ist, dann auch ähm, natürlich, äh, dort haben wir die Kinderjugendhilfen, dort haben wir die Sozialhilfen. Äh, es würde sehr schnell auffällig werden und dann muss man über die Sozialarbeit einen Dialog mit den, äh, mit den Eltern führen. Und wo das ins Nichts verläuft, kann ich dann auch direkt äh, umstellen auf die Finanzierung von eben diesen äh, Sachleistungen. Das wäre der Ausweg vielleicht nur zum Forschungsprojekt, weil die Frage ist, ich habe ähm, sozusagen mit den kind, also ich, wir haben so einen Kinderfamilienrat eingeführt, Kinderzukunftsrat, wo die Kinder, wenn sie wissen mit den Eltern, dass sie eine Kindergrundsicherung jetzt erhalten, dann gehen sie ohne uns in einen Raum, also zu Hause zeichnen, was sie wollen und, und die Kinder sagen das wäre mir wichtig und so weiter, bringen uns das gemeinsam und sie dann eine Art Kinderzukunftshaushaltsbuch, wo sie auch das eintragen. Und ich habe das nicht gemacht äh, aufgrund dessen, dass ich ihnen nicht traue, sondern weil ich aus einem amerikanischen, äh, in den Staaten äh, Projekt gesehen habe, wie auch ermächtigend das wirkt. Nämlich, dass man dann schaut, okay, was investiere ich in welchen Bereich von mir rein, in mein Leben, äh, und das auch äh, Empowerment-Charakter hat. Und äh, also so wie die umgehen. Ähm, ich kann berechtigterweise ausgehen, dass Missbrauch sozusagen, also die Nicht-Weiterleitung, ähm, äh, eher nicht nachweisbar ist. Äh, Im Gegenteil, äh, dass die armutsbetroffenen Eltern das extrem machen und bei ihnen extrem äh, sparen. Also ich habe noch nie erlebt, dass nicht die schönsten Wohnbereich ein Kind, ein armutsbetroffenes Kind hat. Also die Eltern schlafen immer im Wohnbereich oder auf hin, rein hinigeren Bett als die Kinder. Und dort, wo es nicht funktioniert. Äh, Sachleistung, sorry. Mhm. Ja, die Anita bedankt sich für deine Antwort. Gibt es noch Fragen an den Erich? Es ist ja eigentlich schon zwei nach zehn, aber wir können ja ein bisschen überziehen. Wenn ihr noch Fragen habt oder etwas loswerden wollt, dann bitte jetzt, habt ihr die Möglichkeit dazu, rein in den Chat mit mhm. euren Fragen oder Statements oder.. Oder direkt ansprechen. Genau, oder direkt einfach Mikro an. Das sind alle sehr stumm. <lacht> <lacht> ja, also man muss ja sagen, so wir haben jetzt eine Stunde wirklich eigentlich viel erfahren. Ja? Ähm, ich persönlich äh, muss sagen, ich habe mir daran erinnert, dass ich irgendwann einmal Armuts, äh, gefährdet war, laut Zeitung. Ja? Mhm. Da war ich ähm, ähm, es, in Karenz ja? und mich hat das massiv geärgert. Das kann ich mich erinnern, wie ich das gelesen habe, weil ich mir gedacht habe, was, ich, ich bin jetzt arm. Ja? Ich habe mich so geärgert darüber, weil ich mir gedacht habe, ich fühle mich reich. Ja? Aber eigentlich, die sagen, ich bin arm jetzt. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, ob, ob du das verstehen kannst oder ob das vielleicht wer anderes auch schon erlebt hat. Und ich persönlich, ich, mein, ich fühle mich nie arm. Ja? Also ich habe mich noch nie in meinem Leben arm gefühlt, weil ich denke mir, ich habe Essen und ich habe eine Wohnung, die warm ist. Aber andere sehen das anders. Aber ich kann mich erinnern, dass mich das persönlich sehr, sehr, sehr gekränkt hat eigentlich. Ja? Dass die Gesellschaft mich jetzt als arm sieht, weil ich nicht so ja. viel einkommen habe. Ja. ja, das ist ein Punkt, den ich gar nicht angesprochen habe, der mir auch sehr, sehr beschäftigt. Erstmal, glaube ich, gibt es immer Differenz, ob die Bedingungen wirklich Zwangsbedingungen sind oder ob sozusagen ähm, ein gewisser Selbstverzicht auf mögliches Einkommen äh, ist, wo ich sage, okay, ich, ich kann gut jetzt mit weniger Auskommen. Das sind, ja. glaube ich, wirklich zu Welten weil ich ja, ihn mit vielen Künstlerinnen zum Beispiel befreundet die leben äh, extrem prekär und trotzdem ja. ist es für sie kein Zwangsbedingungen. Und dort liegt schon mal eine große Differenz. Und das zweite, mal, ist äh, der Begriff Armut ist einfach äh, nicht zielführend. Ja. Aber mhm. ich, hab, ich ringe die ganze Zeit noch Ich kann machen, aber kein, de facto... Ähm, definieren sich alle jetzt auch hier wieder äh, als Forschungspartner in einem, im Projekt, nicht als arm. Ja. Also die Frage stelle, stellen wir immer. Und die Armutsbetroffenen sagen, Armut bedeutet, also auch die Kinder schon, ne, die wird im Medienkonsum wissen, äh, okay, da gibt es Armut in anderen Kontinenten, da leiden die Menschen an Hunger und Durst, also die sind arm, das sehen sie. Sie sagen dann auch vielleicht, wenn man nach Österreich kommt, das sind die, die am Bahnhof sind, also die Wohnung haben. Und Sie äh, definieren, sie, ob Sie ob, ob, ob, objektivierbar arm sind, ja, äh, mit dem Begriff nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, da bin ich mir auch noch unsicher, warum das so ist. Und ich glaube, eines ist, so wie es das du vielleicht da beschreibst, dass also ich lasse mir nicht vom Außen festlegen, weil mit Armut hast immer passiv äh, und, und nicht aktiv. Also ich glaube, dass es mit den Phänomenen zu tun hat auch und dass das immer Armut extrem äh, mit wahnsinnig vielen Stereotypen und Zuschreibungen verhaftet ist. Und die erleben sie alle nicht inaktiv in ihrer Familienverband, die eben das habe ich versucht zu verdeutlichen, haben Kompetenzen und so weiter. Ähm, ähm, und, und deshalb wäre es gut, und ich habe jetzt auch schon begonnen, mit den Kindern und Jugendlichen zu reden, welche, welche Begrifflichkeiten könnten wir entwickeln, um sozusagen das besser zu beschreiben. Und, und wir haben aber auch viele Begrifflichkeiten wie Klasse. Ja, Armutsklasse oder also verloren, weil die zum Teil auch, auch in der, genommen worden ist, wobei eine Klasse natürlich auch ein Konstrukt damit zunächst ist. Also ich schon schon oft, dass es nicht zu so lang wäre, aber ich, ich sehe es wirklich mal problematisch und ich weiß, und die Kinder haben das auch nicht mit dem Sprachschatz. Und so wie du sagst, ja, und dann Kinder sind dran oder an drauf. Aber Armut als äh, Begrifflichkeit ist nicht das, wo sie sich identifizieren, obwohl sie es äh, jetzt rechnerisch sind. Und es ist schwierig, eine Begrifflichkeit zu finden, wo sie sich auch einordnen können. Hm. Ja, es ist jetzt leider echt, wir haben eine Stunde schon überschritten. Wie es gerade eingefallen, in Armut steht ja auch Mut drinnen das Wort. Ja? Gehen wir mutig mhm. in die Zukunft, vielleicht schaffen wir das ja dass das möglicherweise die Kinderarmut und auch Jugendarmut aufgehoben werden kann. Ja. Ja. Ich werde die Aufzeichnung nun stoppen und sage Dankeschön, Erich, für diese Stunde. Gerne, danke für die Einladung.